hat man so schön dabei Sinn. Ne? Möchte ich jetzt auch endlich mal, ich habe wirklich lange gewartet, aber von euch macht es ja niemand, ne? dieses Edward leeds Gellnen experiment mal auf Deutsch machen. Im Englischen findet ihr einen Haufen Videos drüber, aber auf Deutsch habe ich bisher auch noch nicht so richtig gefunden. Ich verstehe es nicht so richtig. Okay, im Grunde total simpel, ihr braucht einen U-Eisen kann, muss aber richtiges massives Eisen sein, also irgendwas mit Blechpaketen wirkt nichts, ne? also richtiges massives Eisen oder einfach einen Stahl rundbiegen, was ich schon alles für Videos gesehen habe. Ja, dann einfach ein Stück Draht. Ne? So. Und mal gucken. Ähm, ein paar Windungen reicht. Ne? Ich habe mir jetzt acht Windungen, habe ich mir jetzt rausgesucht. Ihr könnt mehr Windungen machen. Mit ein bisschen weniger könnt ihr vielleicht auch gehen, aber also ich glaube, so acht ist das Maximale oder Minimale, was man drauf machen sollte, so um besser gesagt. So, also, eins Hammer, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. So, und dann die andere Seite einfach andersrum. Ne? Eins, zwei, Acht. So. Gut. Die können wir ein bisschen zusammentütteln. So. Gleichmäßig abschneiden. So. Gut. isolieren. So, dass das mal funktioniert. Ja, so hier sollte sie funktionieren. Gut, und dann noch Wasser. Ihr seht, momentan tut sich noch gar nichts. Ne? So, dann lassen wir den Kern mal drauf und dann gehen wir einfach mal nur ganz kurz übrigens. Ne, ein Plus und ein Minus, ah, komm her, aha, kurz geblitzt, ne? Ah, guck da, und ich glaube, ja, das kann ich jetzt ein paar Jahre irgendwo hinlegen, ne? hm, mal richtig abziehen, Ach, ja, brauchen man schon ganz viel Kraft und jetzt ein bisschen, ein bisschen nachmagnetisch ist es sogar noch. Sogar ein kleines bisschen nachmagnetisch. Schon echt Hammer hat. Wird erst wieder richtig vorne kurz schließen. Gut. Ja, das ist eigentlich alles. Ähm, die Diskussionen darüber werden immer noch geführt. Der wahre Grund, wieso, weshalb, ähm, es gibt da so Monopolerklärungen. Naja, da kann jetzt jeder so seinen Senf zugeben, was er dazu meint, warum, wieso, deshalb das so ist. Wir können es gerne auch nochmal machen. So. Gut. Und rennt. Jawohl. Richtig fest. Ja, das ist alles. Oh, ach du Sau. Da war richtig fest. Ach, ja. Echt krass, wo kommt die Kraft her?